Hallo liebe Sternenfreunde, mein Jahrbuch für 2019 ist da. Erfahrt alles darüber, wie eure Sterne für die Liebe und eure Beziehungen stehen, welche beruflichen und finanziellen Chancen ihr habt und wie es für eure Gesundheit und Vitalität aussieht. Jeweils mit den Highlights und den kritischen Phasen für das ganze Jahr. Mit mehr als zwölf Seiten pro Sternzeichen und den Geburtstagskindern und Dekaden, die spezielle wichtige Aspekte empfangen. Es hat 188 Seiten, kostet in der Druckausgabe 19,90 Euro und als E-Book 14,99 Euro. Ihr könnt es ab sofort über meine Homepage bestellen und alle Infos findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt schon mal ganz tolle Sterne für 2019.